Willkommen zu einem neuen Random Steam Game. Heute spielen wir Super Blue Boy Planet. Sehr komischer Name. Ähm ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich habe es einfach random gesehen, dachte mir, der Trailer ist ganz cool. Beziehungsweise, ich habe mir so ein paar Screenshots angeschaut und dachte mir, ja, ein kleiner Side Scroller, der ganz kurz ist. Vielleicht haben wir ihn heute auch schon zu Ende in dieser Folge. Und ich dachte mir, ich spiele mal und äh, irgendwie ist glitches hier so ein bisschen rum, <lacht> merke ich gerade. Ich spiele gerade zum ersten Mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Und Okay, sehr komisch, man kann hier nach rechts und dann nochmal nach rechts, dann ist man hier, aber man kann nicht zurück. Okay, ja, wir spielen auf jeden Fall Level 1, wir spielen alle Level durch. Wahrscheinlich alles 100%, das kann ich nicht sagen, ob es irgendwas 100% Prozent sammeln gibt, aber wir fangen auf jeden Fall an. Mit Enter komme ich rein, alles klar. Arrows to move, okay. Yay, ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist. Da gibt es Title Screen. weiß auch nicht warum. Uh, up arrow to jump. Ja, ja. nice. Hier ist ein Checkpoint, alles klar. Press and hold, jump again in air. Was? Nochmal wie? <lacht> zack und dann nochmal drücken. Ah. In der Luft nochmal, zack. Oh, verdammt. In der Luft nochmal aufhören und dann nochmal direkt drücken und dann gedrückt halten Im Moment. Zack, gedrückt halten. Ah, okay, jetzt habe ich richtig. Um, all enemies can be jumped on. Also wie Mario. Juhu! Die ganzen Aliens sterben. Aua, hat die mich umgebracht? Aua. Ach, oh, jetzt muss ich diesen Jump wieder machen. Okay. <lacht> ich muss noch ein bisschen ins Spiel reinkommen. Tut vielleicht, tut mir leid für die Black Bars an der Seite. Warum bin ich da jetzt gestorben? Ähm. Das Spiel ist leider ein bisschen so. Kann ich jetzt nicht ändern, diese Black Bars. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, und was macht dieser Knopf? Oh lol. Und wie komme ich jetzt rüber? Hüäh. Ach, es geht noch eine Weile weg, alles klar. Jump on Triggers to Progress. Ah. Und dann haben wir es geschafft, das Tutorial. Complete the first level, ah ja. Okay, machen wir weiter. Man kann nicht schießen oder so. Oder irgendwas anderes. Da komme ich nicht hoch, alles klar. Oh Gott, ein paar Spinies. zack. alien -Spinnen. Unser Super Blauboy auf seinem super blau -Boy, boy planeten und ich konnte nach unten drücken, um... äh... ja, halt durchzufallen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe es einfach random gedrückt. Okay, aber gut zu wissen! Nach unten drücken, dann fallen wir von der Plattform. Warum auch immer man wieder zurück kann. Hm. Okay, ich muss das noch ein bisschen mit der Steuerung lernen. Das Springen das Spring ist mir noch ein bisschen. Ne? Aber ich will den killen. Vielleicht gibt es irgendwas, wenn man alle killt. Nein! Aber ich habe ihn gekillt. Nein! Vielleicht soll ich auch gar nicht alle killen. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es alle vielleicht, vielleicht einen Bonus oder so. Ich habe aber keine Ahnung. Ich bin das Spiel blind. Okay, es. Kann noch irgendein Grund wieder zurück. Aber. Braucht man ja nicht. Okay, Level 3. Es gibt 21 Level, wie ihr schon gesehen habt. Und hier gibt es anscheinend ein Minigame. Oder ein Bosskampf direkt. Okay. Bin du schon tot? Okay, ich bin schon tot. <lacht> Uff. Aber die Musik, muss ich zugeben. Da merkt man, da wurde sich äh, Mühe geben. Oder man hat sich auf jeden Fall Gedanken drum gemacht. Okay, ich glaube, ich kann ihn nicht äh, treffen, wenn er so nach oben geht. Ich glaube, ich kann ihn nur seitlich treffen. Kann das sein, dass er immer die gleichen Patterns hat? Das ist ein bisschen lay, muss ich zugeben. Aber gut, das Spiel ist kostenlos. Und ich will erstmal gucken, was das Spiel überhaupt so drauf hat. Bevor ich das Spiel judge. Äh, schade. Wo kommt er jetzt raus? Da, nochmal. Zack. Habe ich dich. Ja, wo kommt er jetzt raus, hä? Ah, da kann ich nichts machen. Wo kommt er jetzt? Da unten. Zack. Zack. Na, schade. Ich glaube, man kann ihn nicht zweimal hintereinander treffen. Man muss einfach abwarten. Ja, er kommt da raus. Zack. Okay, ich verliert immer wieder ein kleines Teil von ihm. Das ist cool. Zack. Okay, ein Teil hat er noch. Er wird hier rauskommen. Hier oben. Oh, von hier. Oh, lol. You kill the first boss. Yay. Okay. Ich habe bei den Achievements schon nachgeguckt. Die Achievements sind genau falsch rum. Das heißt, die Titel. Sind eigentlich die Beschreibungen? Die Beschreibungen sind eigentlich die Titel. Äh, ja, gut, ne? dass man das nicht gefixt hat. Weiß nicht warum, aber naja. Oh Gott, Naked Pipe. Hilfe, Mario Maker Flashbacks. Machen wir weiter. Level 4. Neue Blöcke, neue Elemente. boing jetzt ob wir wirklich erst fünf Minuten aufnehmen. Krass, vielleicht schaffen wir es wirklich heute durch. Wie gesagt, ist kein langes Game und ich werde auch meine ehrliche Meinung gleich noch abgeben. Ich bin gestorben. Wo war mein Checkpoint? Da war mein Checkpoint. Alles klar. Easy peasy. Limon squeezy. Zack. Bam. Bam. Und ich bin tot. Ah, kacke. Von zu Combo, aber hat nicht geklappt. Zack. Nein. Ah, der hat mich ausgetrickst. Der hat mich ausgetrickst. Let's go. Bam. Jetzt ist er tot. Alles klar. Okay, ich glaube, ich soll hier hoch. Zack. Sag okay, anscheinend gibt es keine 100%, sondern einfach nur schafft das Spiel halt Achievements, aber die kriegt man glaube ich alles hintereinander reingeschmissen. Level sind noch sehr kurz cool und die Musik, wie gesagt, da merkt man, dass sich da Mühe gegeben wurde, finde ich persönlich. Also, ich will jetzt nicht so schlecht, aber nichts atemberaubendes, halt einfach nur normale Musik, die man sich so während man dieses Spiel hier spielt anhören kann, finde ich. Ich bin stuck, lol, okay. Man ist irgendwie gut stuck gewesen hier. Ich konnte mich nur bewegen durchs Springen. Habt ihr ja gesehen, dass ich mich irgendwie unbewegt habe, aber nichts passiert ist. Oh Gott. ne, zack. Okay. Steuerung muss ich sagen, ist okay. Aber hätte man ein bisschen besser machen können. Aber ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Also von daher ist das okay. Und das war's mit dem Level. Level 6. Wow, was bist du denn, Feiner? Ein richtiges Alien, das uns unsere Freundinnen führt hat. Blech. Und oh Gott, ach, was, was soll ich denn da machen? Okay, ich kann mir während ich in der Kamera-Animation bin sogar noch weiter bewegen. Okay. Okay, da abwarten. Der wird es schießen. Zack. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hm. So, ich kann schon mal weitergehen. Die Sprites? Oder allgemein, das die ganze Presentation, die ist ganz cool. Also ich mag die Sprites. Das sind ein bisschen sehr, sehr schlicht, aber. Ich finde, das stört nicht so wirklich. Oh Gott, was knapp. Oh Gott. Ach, komm, das ist ein bisschen gespam. Findest du nicht? Ja, guck mal, was soll ich nahe zum Beispiel machen? Ich sterbe einfach instant. Weiß nicht, das finde ich ein bisschen nicht so geil. Ja, und das ist das Ziel natürlich, ne? Ich finde Gegner sollten respawnen, nachdem man nach dem Checkpoint wieder rauskommt. Guck, das war jetzt kein Problem. Nach dem Checkpoint, wo ich alle nachdem ich alle gekillt habe. Oh, noch ein Boss. Boss Ufo. Da steht es auch oben. Sorry, falls ich es oben vorher in den letzten Boss nicht gelesen habe. Ich sehe es aber erst jetzt. Okay, ich bin zu früh gesprungen. Du, du, du, du, du, du. So ein bisschen ägyptisches hat das was, finde ich. Was? Was hat er denn für eine Hitbox? Okay, dann warte ich halt länger diesmal. Jetzt. Bam! Okay, das hat geklappt. Nehmt echt viel Leben ab, finde ich. Zack. Was macht er jetzt? Er geht die ganze Zeit in die Ecke. Guck mal her, du. Oh, da kommt. Zack. Und kill die UFO. Nice. Okay, Beat Level 7. Okay. Zwei Achievements in der einen. Warum auch immer. Naja. Uh, press down to fall through Platforms. Ja, das habe ich auch schon gecheckt. Hüe, huu, hua, hua, hua, hua, hua. Und jetzt? Oh, da darf ich nicht lang. Okay, ich dachte gerade, da bin ich vielleicht lang, aber nö. Okay, das verstehe ich. Ja, ja, das verstehe ich. Ja, merkt man? <lacht> ne, man soll. Zack und. Was? Okay, was ist ein komischer Pack gerade? Aber. Helikopter, Haare. Wie Raymond, da kommen wir durch. Zack. Press if you got stuck, R. Ach, ja, tötet mich. Gibt es mehr und spielen? Ganz cool, falls man irgendwie sich wegglitscht ne? Ich weiß auch, warum das gemacht hat, wenn man hier nicht schnell genug ist und in den Blöcken stuck wird. Macht schon Sinn. Da, wenn man hier jetzt zum Beispiel drinne wäre. Okay, die Zeit ist aber ein bisschen zu großzügig gewesen und finde ich zumindest. Oh. Okay, das ist cool. Zack. He, he, he, he, he, he. Nice. Okay. Okay. Und geschafft. Cool. Was? Da kann man durchfallen. Okay. Ich denke mal, das ist so gewollt, oder? Ach komm, das hätte doch niemand riechen können. Aber gut, ich bin durch. Checky. Zack ich muss mit allem gewappnet sein Also wie komme ich denn da durch soll ich da gar doch ich muss da durch aber wie denn hm? ich bin gerade ein bisschen überfragt so ich, die, die haben aber noch riesen hitbox das ist das problem Vielleicht durchfliegen im richtigen Winkel, in der richtigen Zeit. hat diese Hitboxen sind viel zu groß, das geht doch gar nicht. Oder? Nö. Äh, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wie soll man da denn durchkommen? Zack. Nee. Ich habe gar keine Ahnung. Spieler kann mir ja gerne einen Tipp geben. So, wahrscheinlich muss ich mit dem Helikopterhahn durch. Aber ihr seht ja, dass ich die ganze Zeit für diese riesen Hitbox getroffen werde. Was es mir natürlich nicht leicht macht. Und zeitlich wird auch knapp. Knapp, finde ich. Warum, warum steige ich denn nach oben? Ach komm. Du musst da wirklich im richtigen Winkel durch. Ich hoffe, die Musik passt. Und dann Lautstärke Ja, Okay, ich hab's durch. Boah. Das war bisher das Schwierigste. Was? Ach, komm. Ey. Ach, komm, das ist gemein. Das ist wirklich fies. Das ist richtig fies. Junge, wie soll ich jetzt wieder hier durchkommen? Ich habe es vorhin nur durch Lack geschafft. Na okay, vielleicht nicht... Komplett Lack, aber... Ihr seht ja... Das ist echt mega schwer, hier durchzukommen. Nee, das war falsch. Nee. Oh, das war richtig... Nein, was nicht... Nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Keine Ahnung, du. Uff. Aber ich hab schon Bock, jetzt noch... Heute das hier durchzuspielen, aber vielleicht werden ja die nächsten Level auch noch so schwer. Ich habe überall gelesen und gehört und gesehen, was auch immer. Also ich dachte wirklich, das Spiel wäre extrem einfach. Und dann sowas hier. Gott. Ich vor allem, vor allem habe ich es auch vorhin geschafft. Wie habe ich das denn nochmal geschafft? Ich will wirklich gerne wissen, wie ich es gerade geschafft habe. <lacht> Ihr könnt ja sehen, dass ich es gerade nicht schaffe. Nee, keine Ahnung. Was habe ich denn anders gemacht? Oh, mich regen diese Hitboxen auf. Da komme ich nicht durch, der Gang ist viel zu lang. Nee, die Hitboxen, die, die killen mich einfach viel zu früh. Oh, das war aber gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das mach ich nochmal. Ach, wo weil ich nach oben gestiegen bin. Aus irgendeinem Grund steige ich dann nochmal nach oben. Ach Gott. Ja, ich weiß nicht. Ich steige aus irgendeinem Grund nach oben. Das versaut mir irgendwie alles. Ja. Oh Gott. Du musst halt wirklich einfach im richtigen Winkel durchfliegen. So zum Beispiel. Wir sollen jetzt aufpassen. Hier kann ich nochmal runterfallen, deshalb war ich ab. Und. Okay, geschafft. Puh, Level 10. Da hätte ich ein Achievement für verlangen müssen. Und nicht Level 7. Why? Naja, egal. Ähm, oh. Nice. Okay. Äh, warten wir ab. Da kommt Stacheln raus. Oh, doch nicht. Was? Okay. Bam. Zack. Tot. Tot. Was? Okay, doch, ich komme noch raus. Okay, sehr einfaches Level wieder. Level 12. Diese Kackspinnen, die einen austricksen. Zack. Ach komm, hätte ich den riechen können. Aber wie gesagt, die Gegner sollten respawnen. Das ist ein großer Schwachpunkt, weshalb das Spiel auch so einfach ist. Da oben kommt einer, falls mich nicht beeile. Deshalb, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, Pokémon, let's go. Aber egal, ich habe einen Checkpoint, alles gut. Kommt runter. Zack, zack, zack. Uh, nice Kombi. Und hier soll ich wahrscheinlich durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ah Gott. Okay, das ist aber noch fair. Das finde ich noch fair hier. Zack, nice. Zack, zack, bam. Okay, Level 13. Na Gott. Okay, ich verstehe. Nicht schlecht. Oh Gott. Nein, ich bin zurückgefallen. Yes. Ach, nö. Warte, ich drück R, dann komme ich wieder nach oben. Und ausweichen. Und rüberspringen. Und, und, zack. Und das war's. Also ich finde der, der Creator, ich weiß nicht wer das Spiel gemacht hat, aber auf jeden Fall der Creator, der hat coole Ideen gehabt, aber es ist alles viel zu kurz. Wirklich viel zu kurz ist das Spiel. Ähm, warum kann ich hier so, okay, das ist irgendwie seltsam. Ich kann auch mit der Maus rübergehen, so zack zack zack zack. Ich weiß nicht, ob man der Maus sieht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, ähm, kann sein, dass es einen Unlock Glitch spieler gibt. Viele Spieler haben das ja, bei so also Level Select sowieso was, dass man einfach irgendwie so ein bisschen rumspaßt, irgendwie hin und her klickt, irgendwie so wie wild, und dann auf einmal Level freischaltet, aber muss nicht, ich werde es auch nicht versuchen, habe keinen Bock gerade. Ähm, oh, das war das war, das war Glack. Das wiederum war Pech. <lacht> so. Ja. Aber ich habe da jetzt schon eigentlich einen, einen, einen Checkpoint erwartet, ich weiß nicht warum da jetzt keiner kam. Hm. Man kann auch über alles fliegen, merke ich gerade. <lacht> Theoretisch. Oh, ich ignoriere ich lieber, ich ignoriere ich lieber, ich ignoriere ich lieber. Zack. Hier ist ein Checkpoint, okay. Aber ein bisschen zu spät. Ich hätte noch einen früher gewünscht. Spiel soll ja einfach sein. Aber gut, eine Stelle in Level 10. Viel zu schwer, finde ich. <lacht> und jetzt? Was jetzt? Da root erstmal die Musik und wir haben es geschafft. Alles klar. Beat Level 14. Okay. 14. <lacht> Zack. Ach Gott. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Von hier natürlich, aber ich will gucken, wie man von hier rauskommt. Raus Geht das überhaupt? Ich will es kurz ausprobieren. Ob das hier eine Falle ist oder... Ob man wirklich... auch oh, man kommt da raus. Alles klar, aber es ist halt sehr schwer. Oh, oh, wow. Na! Ah, aber da kommt man doch nicht... Kann man da auch rüberfliegen? Ich meine, hier geht's, aber das hier... Nein. Okay, hm. da muss man das wirklich machen, was ich gerade vorhin ausprobiert habe. Denke ich mal. Ja. Na, nee, ich muss, ich muss abwarten, bis ich nach oben steige, glaube ich. Hm. Zack. Was? Ich bin gar nicht nach rechts gegangen. Okay, dann hat mich. Hm. Sad. Okay, jetzt hat es geklappt. Checkpoint. Und ich sterbe erstmal natürlich. Ne? Muss da sein. Okay, da bringt es sich selbst um. <lacht> Finde ich gut. Komm, bringe ich auch noch mal selbst um. Nice, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Meine kleine Spini. Und ich bringe mir auch noch mehr selbst um. Um es halt natürlich zu so zeigen, den Spinnen, wie man sich selbst umbringt. Ne? Deshalb habe ich mich gerade selbst umgebracht. Genau. Zack. Zack. Und dann auf deren Plattform. Zack, oh Gott, ey, ja, ich habe gesehen, was du versucht hast. Zack, keine Chance zu fliehen. Oh yeah, Level 16. Wir kommen immer näher. Oh Gott. Oh Gott. Bam bam. Ach, das das war. Das war fies. Das fand ich jetzt fies kombiniert. Zack, zack. Zack. Okay. Da soll man hoch. Wie das denn? Anlauf? Braucht man Anlauf in dem Spiel? Nee. Das ist es nicht. Hm? So, what? Was soll man, was soll man da machen? Nee, das hilft auch nicht. Hm. Oh, jetzt hast du geklappt. Vielleicht gedrückt halten? Und man kommt höher? So also ein bisschen, glaube ich. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Okay, irgendwas mache ich die ganze Zeit falsch. Und jetzt komme ich da einmal nicht wieder durch, super. Oh Gott, ich hasse das. Äh, nein! Bro, du sollst da hoch. Hey, okay, jetzt fliegt er auf einmal höher? Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn anders als vorher? Naja, egal. So, zack, Checkpoint. Oh Gott, aufwachen. Auf, auf, aufpassen, nicht aufwachen. Ich bin schön hellwach. Zack, schön die Hunde von den killen was auch immer das ist für Tiere sind. Keine Ahnung. Zack. Zack. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Ich habe schon gedacht, dass ich ihn getroffen habe. Hm, dann, dann. Zack. Und zack. Ins Ziel. Level 17. Boing. Boing. Boing. Boing. Hey, Ey, ey, Nein, nein, nein. Set. Äh, okay. Zack. Zack, einfach gedrückt halten. komme ich auch schon an Höhe. Zack, zack. Hier noch am besten noch oder nicht? Okay. Ach, nichts drücken. Dann kommt man dann am besten hoch. Okay, das ging nicht. Also es könnte funktionieren, einfach blind durchzufallen. Aber ich sollte wahrscheinlich mit einem Propeller durchfliegen. Ich glaube, das ist gewollt. Okay. Moment, Was? Das hat mich noch getroffen? Echt jetzt? Okay, das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich. Und du kannst ja auch nicht einfach vorher killen. Oh, geschafft, nice <lacht> Aber richtige Moment auch einfach. Das passt schon. Das ist wiederum... Oh, verdammt. Das ist wiederum jetzt nicht so geil hier. Aber geschafft. Und... Oui. Ziel? Ziel? Ziel, cooler, cooler Gang hier, aber war halt nichts. Was, wo bin ich, das? Was, wo bin ich gestorben? Was? Wo bin ich da gestorben? <lacht> wow, wie gesagt, die Hitboxen sind so wie eine Vierecke, Alter. Ja, es ist so wie ein großer Viereck. Einfach poly made finde ich. Und deshalb gibt es die r taste weil das Spiel schon wusste, dass das passieren wird. Also das Spielentwickler. Oh, was? Woran hängt das denn ab, dass es ändert? Okay, ich habe jetzt Angst. Vielleicht auf Zeit. Okay, Checkpoint, nice. Oh. <lacht> Lass mich immer von sowas austricksen, anscheinend. Oh Gott. Was? Oh. Und dann? Was? Was muss ich dann machen? What? Hä, ja, auf einmal ist der. Muss ich das richtig timen? Ist der für anderen? Ja, das ist auch eine andere Zeit. Ach, Kacke. Okay, jetzt muss ich aber mit dem anderen, mit dem Stachel da timen. Jetzt. Jetzt müsst ihr da gehen, ja. Nice. Okay, okay. Und durch. So. Level 19. Wir sind fast am Ziel. Vielleicht finden wir unsere Freundin wieder. Ich vermisse sie so sehr. Meine <lacht> pinke Freundin. Und das war's. Beat Level 19. So, und jetzt 20, neue Musik. Bosskampf Äh, nochmal der Erste. Level 3 Okay, warum nicht? Aber ja, diesmal waren nur eine Plattform und nicht drei. Heißt, an den oberen äh, Röhrenrand zu kommen, wird schwieriger. Ich weiß gerade nicht, woran es abhängt, dass ich nach oben fliegen kann. Ich versuch gerade, ich dachte, ich habe rausgefunden, aber vielleicht muss ich einfach warten und das lädt sich von einem darauf. Ich habe keine Ahnung. Hm. Nein, jetzt habe ich so verpasst. Echt jetzt? Naja, da komme ich nicht dran. Zack, ein da noch. Ich vermute, da kommt nein, da kommt unten raus. Alles klar, Bam, das ist down. He, he. Und zack. Beat Level 20. Und nun letztes Level. Was passiert nun? Bosskampf. Nochmal das UFO. Aber diesmal hat sich nichts geändert. Ich habe gedacht, ich komme mit 10.000 Stacheln oder so. Wenn jetzt nochmal ein UFO-Bosskampf kommt. Ich lasse mich sogar noch für ihn treffen. Ah, ich bin so blöd. Jetzt kann ich ihn treffen. Zack. Okay. Der hat einfach nur mehr Leben, glaube ich. Na komm, mach deine Attacken. Mach deine bösen Attacken. Ich werde dich schon noch treffen. Okay, das war klug. Das war ziemlich klug, muss ich zugeben. <lacht> okay, die Musik passt irgendwie gar nicht. Finde ich. Okay, das ist fies. Aber der kriegt zumindest seine Full Health wieder, ne? Okay, man muss sie treffen, bevor sie... Und nach unten kommen. ja jetzt. Zack. Okay. Schön gut das Ganze. Ja. Komm runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Alles gut. Komm runter. Wie oft willst du noch schießen? Komm nicht runter. Jetzt. Ah, ich hab's, geahnt. Ich hab's einfach geahnt. Ich hätte warten sollen, bis du wieder hochkommen Okay, vielleicht war ich lieber doch noch mal etwas ist einfach wirklich lame. <lacht> aber das Spiel ist viel zu kurz. Es hat gute Ideen, das Spiel, aber ähm, macht halt nichts draus. So ein kurzes Level, was du in einer Minute durch hast und dann, mehr nicht, dann kommt es nie wieder, dieses Feature. Nein, ach komm! Also, das Spiel könnte was Gutes werden, aber so wie es jetzt ist, ist es halt echt nicht so geil. Whatever. Ist das ein Ernst? Ich hasse diese Hitboxen. Ich meine, der Background und die ganzen äh, Teilsets. Jetzt nicht, jetzt nicht mein Charakter und die Buster und die Gegner, weil die sind echt ein bisschen. Ja, ne? Ein bisschen wenig, aber. So, ich weiß nicht, die Teilsets und die Backgrounds, die finde ich eigentlich echt nice. Hier zum beispiel für die backgrounds aber so meinen eigenen Charakter und die beste allgemein jetzt nicht so geil dann brauchst du nach unten zu kommen was der hat mich nicht getroffen der hat mich nicht getroffen niemals By the way, ich merke gerade oben an meinen haaren da ist da da ist so ein sprite schwarz oder das war gerade so okay vielleicht ein bug Komm runter, Mann. Boah. Das gibt's nicht. Komm runter, Junge. Jetzt kommt er runter. Bam. Na, da kommt's zu schnell runter. Jetzt, Zack. Kommt runter, jetzt. Er kommt runter. Jetzt. Warte. Warte. Jetzt. Okay, ein Leben hat er noch und er bewegt sich jetzt irgendwie seltsam. Anders als vorher. Nein, das gibt es nicht. Schaut, jetzt ist schon wieder dieser schwarze Punkt an meinem Haar. Jetzt ist er wieder weg. Uff, okay, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, warum bewegt er sich jetzt schon bei drei Leben verloren? So seltsam. Das ist random, wie er sich bewegt immer. Ein Leben hat er noch. Diesmal kommst du mir nicht. Bam! Geschafft. Congratulations, you completed the game. You completed the game. Juhu. Woohoo. Wow, da muss ich ein bisschen was rausschneiden am Ende, <lacht> habe ich zu viel gefällt, aber hey, Level 10 und Level 21 sind die schwersten Level im Spiel. Und äh, hey, wenn euch das irgendwie entertaint hat, wenn euch irgendwie gefallen hat, ich weiß, ich habe nicht wirklich viel aus diesem Video gemacht, aber gut, was willst du aus diesem Spiel machen? Super Blue Boy Planet, ich finde, der Titel passt nicht so richtig und definitiv, das was am, am meisten verbessern muss, ist die Länge der Level. Einfach ausarbeiten, ganz dringend. Ansonsten, das Spiel ist ganz okay, aber äh, lohnt sich nicht wirklich, finde ich. So, und als kleinen Bonus könnt ihr hier noch sehen, dass hier alle Beschreibungen eigentlich die richtigen Namen sein sollten. Wir sehen uns beim nächsten Random Steam Game oder was anderes wieder. Ihr könnt ein bisschen draufklicken und dann kommt ihr auf der Seite von mir und der Seite von mir und was auch immer. Haut rein!